Aber jetzt beginnt für mich. Wir fahren jetzt auf Bubengühl. Der erste Tag bei den Staatsforsten hat mir sehr viel Spaß gemacht. Besser als die Schule. Hier ne? Bitte nach oben stehen, sondern nach unten. Erste Ausbildung, erstes Mal von zu Hause weg, erstes Mal alleine arbeiten auch. Man lernt auch viel über sich selbst kennen, wenn man draußen in der Natur hart körperlich arbeitet. <lacht>